Herzlich Willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema Prüfungswissen für das Fach Wirtschaft am Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Tratt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Schema der mehrstufigen Zuschlagskalkulation anhand eines Beispiels. Die Gartenglück-HG ist Hersteller exklusiver Gartenzwerge. Für die Gesamtkalkulation, Periodenkalkulation liegen folgende Daten vor. Die Materialeinzelkosten, beispielsweise das Fertigungsmaterial, betragen für die Periode 10.000 Euro. Als Materialgemeinkosten, beispielsweise für Farben und Lacke, wurden die in dieser Periode 6.000 Euro erfasst. Die Höhe der Materialgemeinkosten betrug somit 60% der Materialeinzelkosten. Der Materialgemeinkostenzuschlagsatz für diese Periode beträgt somit 60%. Die Summe aus Materialeinzel- und Materialgemeinkosten ergeben die Materialkosten. Im vorliegenden Fall betragen die Materialkosten 16.000 Euro. Des Weiteren fielen in dieser Periode Fertigungseinzelkosten, beispielsweise die Fertigungslöhne, in Höhe von 20.000 Euro an. Die Fertigungsgemeinkosten beispielsweise Abschreibungen für die Fertigungsmaschinen, belaufen sich für die aktuelle Periode auf 24.000 Euro. Dies entspricht 120% der Fertigungseinzelkosten. Der Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz für diese Periode beträgt somit 120%. Die Summe aus Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten ergeben die Fertigungskosten. Im vorliegenden Fall betragen die Fertigungskosten 44.000 Euro. Die Herstellkosten der Produktion oder Herstellkosten der Periode ergeben sich aus der Summe der Materialkosten und Fertigungskosten, also 16.000 plus 44.000 ist gleich 60.000 Euro. In der aktuellen Periode fallen Bestandsminderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen in Höhe von 21.000 Euro sowie Bestandsmehrungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen in Höhe von 11.000 Euro an. Die Herstellkosten des Umsatzes ergeben sich aus der Rechnung Herstellkosten der Produktion und den Bestandsminderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen abzüglich der Bestandsmehrungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen. Also 60.000 plus 21.000 minus 11.000 Euro ist gleich 70.000 Euro. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten beträgt in der aktuellen Periode 3.000 Euro. Bezogen auf die Höhe der Herstellkosten der Produktion oder Herstellkosten der Periode sind dies 5%. Der Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssatz für diese Periode beträgt somit 5%. Die Höhe der Vertriebsgemeinkosten beträgt in der aktuellen Periode 3.500 Euro. Bezogen auf die Höhe der Herstellkosten des Umsatzes sind dies 5%. Der Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz für die Periode beträgt somit 5%. Die Selbstkosten des Umsatzes ergeben sich als Summe der Herstellkosten des Umsatzes zuzüglich den Verwaltungsgemeinkosten und den Vertriebsgemeinkosten. Also 70.000 plus 3.000 plus 3.500 ist gleich 76.500 Euro. Die in der Gesamtkalkulation ermittelten Zuschlagssätze werden nun für eine Stückkalkulation – Auftragskalkulation – verwendet. Eine Stückkalkulation, Auftragskalkulation sieht nun wie folgt aus. Die Materialeinzelkosten, beispielsweise das Fertigungsmaterial für einen Auftrag, betragen 100 Euro. Als Fertigungsgemeinkosten, beispielsweise für Farben und Lacke, werden 60% der Materialeinzelkosten angesetzt. Das heißt, 60% von 100 ist gleich 60 Euro. Die Summe aus Materialeinzel- und Materialgemeinkosten ergeben die Materialkosten. Im vorliegenden Fall betragen die Materialkosten 160 Euro. Als Fertigungseinzelkosten, beispielsweise Fertigungslöhne, fallen für den Auftrag 200 Euro an. Die Fertigungsgemeinkosten werden mittels eines Zuschlagssatzes in Höhe von 120 Prozent bezogen auf die Fertigungseinzelkosten ermittelt. Das heißt 120% von 200 ist gleich 240 Euro. Für den Auftrag fallen Sondereinzelkosten beispielsweise für den Bau eines Modells in Höhe von 60 Euro an. Somit ergeben sich Fertigungskosten als Summe der Fertigungseinzel und der Fertigungsgemein und der Sondereinzelkosten der Fertigung in Höhe von 500 Euro. Die Summe der Materialkosten und der Fertigungskosten ergeben die Herstellkosten, im vorliegenden Fall 660 Euro. Als Verwaltungsgemeinkosten wird ein Zuschlagssatz in Höhe von 5% bezogen auf die Herstellkosten verwendet. Das heißt also 5% von 660 ist gleich 33 Euro. Als Vertriebsgemeinkosten wird ebenfalls ein Zuschlagssatz in Höhe von 5% bezogen auf die Herstellkosten verwendet. Das heißt 5% von 660 ist gleich 33 Euro. Für den Auftrag fallen zusätzlich noch Sondereinzelkosten des Vertriebs in Höhe von 24 Euro an. Die Selbstkosten für den Auftrag ergeben sich aus der Summe der Herstellkosten, Zuzüglich der Verwaltungsgemeinkosten, der Vertriebsgemeinkosten sowie der den Sondereinzelkosten des Vertriebs. Das heißt 660 plus 33 plus 33 plus 24 ist gleich 750 Euro. Als Gewinnaufschlag werden 20% auf die Selbstkosten aufgeschlagen. Das heißt 20% von 750 ist gleich 150 Euro. Der Barverkaufspreis ergibt sich als Summe der Selbstkosten und dem Gewinnaufschlag. Das heißt, 750 plus 150 ist gleich 900 Euro. Als Kundenskonto werden 2% bezogen auf den Zielverkaufspreis angesetzt. Das heißt, der Barverkaufspreis in Höhe von 900 Euro entspricht 98%. Teilt man nun den Barverkaufspreis durch 98 und multipliziert diesen mit der Zahl 2, so erhält man den Kundenskonto. Das heißt, 900 geteilt durch 98 mal 2 ist gleich 18,37 Euro. Der Zielverkaufspreis ergibt sich aus der Summe Barverkaufspreis plus Kundenskonto. Das heißt 900 Euro plus 18 Euro. 37 ist gleich 918,37 Euro. Als Kundenrabatt werden 5% bezogen auf den Listenverkaufspreis netto angesetzt. Das heißt, der Listenverkaufspreis in Höhe von 918,37 Euro entspricht 95%. Teilt man nun den Listenverkaufspreis durch 95 und multipliziert diesen mit der Zahl 5 so erhält man den Kundenrabatt. Das heißt 918,37 Euro geteilt durch 95 mal 5 ist gleich 48,34 Euro. Der Listenverkaufspreis netto ergibt sich aus der Summe Zielverkaufspreis plus Kundenrabatt. Das heißt 918,37 Euro plus 48,34 Euro ist gleich 966,71 Euro. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% wird auf den Listenverkaufspreis netto aufgeschlagen. Das heißt, 19% von 966,71 Euro ist gleich 183,67 Euro. Der Angebotspreis Brutto ergibt sich aus der Summe Listenverkaufspreis Netto plus Mehrwertsteuer. Das heißt 966,71 Euro plus 183,67 Euro ist gleich 1150,38 Euro. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die mehrstufige Zuschlagskalkulation anhand eines Beispiels ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Drat finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.